Sie brauchen Unterstützung bei der Erstellung einer Mustervorlage für eine Dissertation? Hilfe bei der Doktorarbeit leistet ein akademischer Ghostwriter. Dabei bietet G-Writers Ihnen Experten aus vielen Bereichen an, damit eine Doktorarbeit, Medizin, Psychologie, Wirtschaftsinformatik, Mathematik oder eine Maschinenbau-Doktorarbeit möglich wird. Die Palette der Unterstützung reicht hier von der Erstellung eines Exposés über ein begleitendes Coaching, ein Ghostwriting, bis hin zu Lektoraten, Korrektoraten und Übersetzungen. Die erstellten Mustervorlage können Sie als Grundlage für eigene Arbeiten verwenden. Stellen Sie gerne eine Anfrage zum Ghostwriting, denn eine Dissertation schreiben ist nicht einfach und professionelle Begleitung ist gerade hier oft notwendig und hilfreich. Nach Ihrer Anfrage, in der Sie das Thema und die gewünschte Leistung spezifizieren, tritt Ihr Kundenberater mit potenziellen Autoren für Sie in Kontakt. Und Sie erhalten innerhalb von zwölf Stunden ein unverbindliches Angebot. Bei Fragen ist Ihr Kundenberater jederzeit für Sie da und auch eine anonyme Telefonkonferenz mit Ihrem Ghostwriter ist jederzeit möglich. Entscheiden Sie sich für das Angebot, erstellt GWriters auf dieser Basis ein detailliertes Briefing, das Grundlage der Erstellung der wissenschaftlichen Arbeit für den Autor ist. Diese Leistungserstellung ist dann auch die Basis für die Definition von Teillieferungsterminen. Innerhalb dieser Teillieferungstermine haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Feedback zu geben und dieses Feedback wird von unseren wissenschaftlichen Autoren schnell und natürlich kostenfrei umgesetzt. Neben diesen Terminen ergibt dann das Angebot gemeinsam mit dem Briefing für Sie auch die Sicherheit, dass Sie die Arbeit als wissenschaftliche Mustervorlage zu den vorgegebenen Terminen und zu den vereinbarten Kosten erhalten. In vielen Ländern, besonders in Deutschland, gilt der Doktortitel nach wie vor als klassischer Karrierebeschleuniger. Neben besseren Karrierechancen werden Arbeitnehmer mit Doktortitel laut Statistik auch mit höheren Löhnen belohnt. In einigen Branchen wie der Forschung, Medizin und Wissenschaft ist der Doktortitel sogar grundlegend für jeglichen Berufserfolg. Jedoch ist der akademische Aufstieg sehr zeitintensiv und arbeitslastig. Besonders Berufstätige, die erste Jahre nach Ihrem Examen arbeiten, werden feststellen, dass der Doktortitel Ihnen einen deutlichen Karrieresprung verschaffen kann, aber gerade diese haben oft Schwierigkeiten, sich in neue Forschungsbereiche oder überhaupt in das wissenschaftliche Arbeiten einzufinden. In solchen Fällen kann Ihnen GWriters als Ghostwriter helfen.